Was geht? Hier ist wieder euer emp -I -I, der oder Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video hier auf meinem Kanal. Heute wird es ein bisschen kontrovers. Ihr seht schon am Titel, darum wird MW2 ein geiles Game. Und ich sehe schon die Leute in die Tasten tippen. Ey, du hast keine Ahnung, das Spiel bevorzugt schlechte Spieler. Aber guckt erstmal das Video an. Ihr werdet am Ende wahrscheinlich sagen: gut, kann ich verstehen. Ich verstehe seine Punkte, von daher, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum, fangen direkt an, und zwar mit diesem Kommentar, was ich euch hier einblende. Ihr seht, dieser Mann kritisiert den Boss dafür, dass er das Spiel gut redet, dass wegen mir kleine Kinder sich das Spiel kaufen, die verarscht werden, dass schlechte Spieler bevorzugt werden, gute Spieler benachteiligt werden wegen den Maps, wegen dem Movement, wegen dem Time-to-Kill, wegen der Sprint-to-Fire-Time und dass ich ein Arschloch bin. Und warum dies nicht so ist, werde ich euch jetzt natürlich erklären. Und zwar Punkt Nummer 1 und der größte und wichtigste Punkt, Meiner Meinung nach ist es so ein bisschen in Mode gekommen, das neue Call of Duty zu haten. Es ist einfach, ich sag mal, von der Masse angenommen und etabliert worden, das neue Call of Duty einfach erstmal scheiße zu finden, es nicht zu feiern und eine negative Grundmeinung zu haben. Kann ich verstehen, ich habe Call of Duty ab Ghosts nicht gespielt, bis MW 2019, fühle ich auch. Aber an jede neue Sache mit einer pessimistischen Haltung reinzugehen, ist a. schwach und b. leleckhaft, meine Freunde. Ist die falsche Herangehensweise. Jetzt sagen natürlich viele, ja, okay, die Leute haben eine negative Grundmeinung, aber Spiel macht ja trotzdem keinen Spaß. Die Time-to-Kill ist so niedrig. Nein, ist es auch nicht. Die Leute, die das sagen, die callen ja meistens, okay, MW2 damals war ein geiles Spiel. Black Ops 2 war ein geiles Spiel. Jungs, die Time-to-Kill sind genauso niedrig. Wer MW2 gespielt hat, der weiß es. One Burst, UMP45, Schalldämpfer, 2, 3 Shots, der Gegner war down. Wer will mir was von, der, von einer hohen Time-to-Kill erzählen, meine Freunde? Absoluter Schwachsinn. Und die ganzen YouTuber, meine Freunde, die sagen, ja, MW2 macht keinen Spaß, es ist so unfair, man kann nicht rushen, man kann nicht spielen. Guckt euch doch mal meine Gameplays an, guckt euch im Hintergrund an, wie der Boss durch die Map flitzt, meine Freunde. Und ich werde euch auch noch erklären, wie ihr das auch könnt, wie ihr geiles Gameplay erreichen könnt, wie ihr rushen könnt, wie ihr nicht campen müsst und geile, geile Gameplays erspielen könnt und viel Spaß haben könnt. Warum ist es aber heutzutage so, dass alle sagen, Modern Warfare 2 ist scheiße? Und zwar zwei große Punkte. A, die Nostalgie. Was meine ich mit Nostalgie? Ganz einfach. Wir gehen mal in die Zeit zurück. Du, der gerade hier vor dem Monitor sitzt, hast dir damals dein erstes Call of Duty geholt. Was auch immer es ist, ist scheißegal. Du hast dich gefreut, du hast mit deinen Homies gezockt und hattest einfach Spaß dabei. Heutzutage ist es nicht mehr so. Sei mal ehrlich zu dir selber. Du gehst rein, um geile Gameplays zu erspielen. Der Grund, warum du spielst, ist ein ganz anderer. Natürlich macht man es immer noch aus erster Linie zum Spaß, aber das, woraus man seinen Spaß zieht, ist was anderes. Früher war es vielleicht, wenn man mal eine Runde gewonnen hat oder positiv war oder einen geilen Kill gemacht hat, ist heute scheißegal, wenn man am Ende keine 100 Kills hatte. Und das ist ein grundlegender Faktor. Des Weiteren vergessen die Leute, wie die alten CODs eigentlich waren. Die haben die alten CODs. Es viel besser, alle, ich auch, viel besser in Erinnerung, als sie eigentlich waren. Man erinnert sich immer nur an die positiven Sachen, an die geilen Sachen, die Scheiß Sachen vergisst man aber immer. Macht euch das mal bitte in eurem bildlichen Auge auf, was euch damals in den Call of Duty, womit ihr angefangen habt, abgefuckt hat. Vor allem, was euch aus heutiger Sicht mit eurem, ich sag mal, weil ihr ein besserer Spieler seid, heutiger Sicht noch mehr abfacken würde. Deswegen bin ich der Meinung, dass viele die neuen CODs einfach nur haten, weil sie ein ganz, ganz, ganz verzerrtes Bild von den alten CODs haben und einfach so mit diesem Gedanken gehen, ja, früher war alles besser. Ist aber nicht so. Es war nicht früher alles besser. Und was jetzt noch ein viel wichtigerer Punkt ist, und zwar Punkt Nummer B ist der Punkt, dass es einfach nicht einfach ist, in der heutigen Zeit geile Gameplays zu erspielen. Natürlich ist es immer noch nicht allzu schwer, wenn man sich ein bisschen ansprengt, wenn man ein bisschen die Gameplays vom Boss anguckt, die Videos anguckt und auch ein guter Spieler wird, kann man das auch machen. Aber nicht jeder, nicht jeder, der sich dieses Spiel kauft, ist in der Lage dazu, von Anfang an geile Gameplays zu erspielen. Und auch die ganzen YouTuber, die denken, sie können was oder sie sind mega die guten Spieler, die sich da hinsetzen und dann verkacken. Es liegt nicht an dem Spiel, es liegt an euch. Ist ein Problem von der heutigen Gesellschaft, immer die Probleme irgendwo anders zu suchen. Es ist aber in 99% der Fälle nie der Fall, dass irgendjemand anderes oder irgendwelche Sachen wie das Spiel zum Beispiel für eure Probleme zuständig seid. Das seid immer ihr selber. Wenn ihr zu schlecht seid, trainiert. Übt. Schaut euch Videos von mir an. Werdet besser. Und es wird am Ende klappen. Ihr seht es ja bei mir. Ihr seht es bei anderen guten Spielern. Es funktioniert, wenn man es kann. Wenn man weiß, wie. Wenn man weiß, wie man zu spielen hat. Und nicht Camp oder passiv spielen. Man kann hart reingehen und trotzdem viel Spaß haben. Deswegen verstehe ich das nicht, warum Leute... Dieses Spiel haten, mir solche Kommentare schreiben, mich dafür auch noch dumm anmachen, dass ich das Spiel geil finde, obwohl es faktisch gesehen einfach nur ein geiles Spiel ist. Und ich bitte euch, schreibt mir in die Kommentare, woran ihr festmacht, dass das Spiel scheiße ist, keinen Spaß macht oder die schlechten Spieler bevorzugt. Und jetzt kommt mir nicht mit sowas an, ja, die Schritte sind so laut, es gibt kein Dead Silence Perk. Ja, gibt's halt nicht und, und gibt's halt nicht. Muss man gucken, wie man damit klarkommt. Kann man trotzdem spielen? Natürlich wäre es geiler mit einem The Silence Perk, aber was bringt mir jetzt, zwei Jahre lang rumzuheulen, dass es kein The Silence gibt und um das Spiel zu verfluchen oder einfach gucken, wie man damit klarkommt, dass es das nicht gibt, trotzdem besser wird und trotzdem die Gegner durch die Lobby schießt? Das ist doch das Ziel, was wir alle haben sollten. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag oder einen schönen Morgen, wann auch immer ihr dieses Video guckt und euer EMPW oder Boss ist over and out, der Bitches, no homo zu dem Skull.